Jo, hi und willkommen mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Pokémon Schwert. Ja, schön, oder? Zum ersten Mal ein Pokémon Spiel auf diesem Kanal. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe in irgendeinem anderen Projekt, aber ich bin ja eigentlich ein riesengroßer Pokémon-Fan. Ich war schon dabei seit Pokémon Rot und Blau. Habe jede Edition gespielt, nicht unbedingt jede durchgespielt, aber ich habe jede gespielt und ja ähm, deswegen. Habe ich mich riesig gefreut, dass hier endlich mal ein Switch-Spiel rauskommt mit Pokémon. Ich meine, es gab auch noch schon mal ein anderes hier, aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Weil mhm. da ist ja... keine Ahnung, ich habe mich eher auf dieses Spiel konzentriert. So, jedenfalls, ähm, ihr fragt euch sicher, warum ich euch hier begrüße und nicht in so in-game, in so ein Titelbildschirm oder irgendwie so was. Aber ja, sobald ich hier drauf drücke, kommt direkt mal irgendwie so eine Sprachauswahl oder welchen charakter mit zu spielen also ja geht direkt los deswegen habe ich noch beendet bin direkt hier zurückgegangen und ja könnte auch mal sehen was für spiel ich habe eine Fire Emblem, Luigi's menschen Splatoon. das ist mein lieblingsspiel bisher und ja ähm, gut ähm, ich will noch so ein paar sachen hier sagen deswegen werde ich wahrscheinlich auf dem bildschirm wir irgendwie so eine nachricht einblenden wo ihr hin skippen könnt um mein gebrabbel ja alles zu überspringen also boom und ja was weiß ich über dieses Spiel? Das Spiel ist relativ blind, habe ich auch in den Titel jetzt wahrscheinlich reingepackt. Und ich weiß nur so eine Handvoll von Sachen. Ich weiß von Facebook, also ich habe hier Nintendo, wie nennt man das, abonniert, gefolgt, ich weiß gar nicht, wie man Facebook nennt. Jedenfalls habe ich die abonniert, sage ich mal. Und die haben hin und wieder mal so ein paar Informationen hier so gezeigt, so was für Pokémon erwarten euch in der sogenannten Galar region was sozusagen Pokémons Version von England sein soll, so wie ich das verstanden habe, und was für Spielmechaniken es noch gibt und so. Also die, so, die Sachen, die da so erwähnt wurden, habe ich dann so ein bisschen mitbekommen. Ich habe mich versucht, da so weit wie möglich fern von zu halten, aber... Ja, so ein paar Sachen bin ich dann doch drüber gestolpert. Den ersten Trailer habe ich mir auch mal angesehen, der als das Spiel veröffentlicht wurde, aber das müsste es auch eigentlich gewesen sein ähm, ich weiß wie die start aussehen ich weiß ähm, dass ich ein bestimmtes pokémon in mein team haben will und ja das war's es dann aber auch vom restlichen pokédex weiß ich nix und die meisten pokémon die ich auf facebook gesehen habe die sind auch schon wieder entschwunden also die könnt mir jetzt hier zeigen und äh, ich würde mich jetzt glaube ich nicht mehr daran und ja ich glaube das war es eigentlich und eine spielmechanik weiß ich noch also was sozusagen die mega entwicklung ersetzt für die die das jetzt nicht wissen will ich jetzt auch nicht spoilern aber ja das war es mehr oder weniger und ich würde sagen wir können dann auch hier anfangen falls ich nicht irgendwas vergessen habe ich überlege noch mal ganz kurz weil sonst heißt es am ende hey, das hast du schon vorher gewusst du hast uns alle belogen und so war ne? mm -hmm. es genauso wie mein dark souls play damals ey. auf meinem englischen kanal wenig wenn ihr feiern zum beispiel gucken wollt dann könnt ihr auf meinen englischen kanal gehen da könnt ihr euch das angucken so jetzt aber genug werbung gemacht jetzt gehen wir mal rein pokémon schwert start boom und ja dann fängt auch direkt an ich freue mich hätte schon mal eher irgendwie ein pokémon spiel let's play aber die einzige möglichkeit die ich gab wäre irgendwie ältere spiele per virtual console irgendwie zu Let's play oder mit einem emulator und dann ist mir alles irgendwie zu doof deswegen habe ich geduldig auf einen neuen Titel gewartet und ich würde gerne auf Deutsch spielen. Und ja, jetzt sind wir hier. Ähm, weiter als bisher habe ich noch nicht gespielt. Ähm, ich hatte echt eine, das war echt eine schwierige Wahl, mich zwischen den Charakteren jetzt zu entscheiden. Ähm, ich finde ehrlich gesagt wie in jeden anderen an, äh, wie in jedem anderen Pokémon-Spiel, dass der weibliche Charakter viel besser aussieht, also vom Designer und so, aber ich werde trotzdem einen männlichen Charakter spielen. Ich habe übrigens auch Pokémon Schild und das werde ich privat dann auch so ein bisschen zocken. Allerdings immer nur bis dahin, wo ich äh, in diesem Projekt hier gespielt habe. Also sagen wir mal, ich erreiche hier die erste Arena, habe die erste Arena geplättet und so. Äh, dann werde ich Pokémon Schild Screen, so für mich nur bis zu diesem Punkt dann ausspielen. Also ich werde nie weiter spielen, als ich eigentlich im Projekt bin. Was mich auch erinnert... Äh, wie gesagt, das Spiel ist blind, ich weiß nicht viel, ich will keine Tipps, ich will keine Spoiler, ich will nicht wissen, ey, fangen dieses Pokémon, wenn du das entwickelst, dann wird das zum Typen dies und das und so, da wird dat zum Typen mega. Und äh, ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr nichts dergleichen irgendwie ähm, reinschreibt mir in den Kommentaren, falls ihr überhaupt Kommentare schreibt. Und ja, worauf wollte ich damit eigentlich hinaus? Ja, ja ich werde wahrscheinlich im Pokémon-Schild den weiblichen Charakter spielen, aber hier spielen wir den männlichen Charakter und jetzt machen wir mal weiter. Um, ja gut boom nennen wir uns in pokémon spielen nenne ich mich eigentlich immer in meinem real life name also nicht Daniro, weil das also weiß nicht die namen in pokémon sind immer irgendwie eingedeutscht deswegen deutsche ich mich auch immer ein bisschen ein und ja da und sind die Cognito zeichen zeichen das sind gar keine kognito egal Gut, dann geht es auch mal los nach sechs minuten und okay und schon sagen hat sich hier irgendwie die shop oder so geöffnet wahrscheinlich sehr geehrte damen und herren willkommen in der welt der pokémon die Gara die gala region ist ein wunderbarer ort voller unberührter natur und mit zaubernder städte also das ist nicht unberührt ein fantastisches fleckchen erde auf dem wir im einklang mit zahlreichen pokémon leben genau um diese pokémon geht es ja ich habe zum beispiel keine ahnung was das ist wundersame lebewesen die aus unseren alltag gar nicht mehr wegzudenken sind in den tiefen des meeres des weiten des himmels oder den häuser der städte pokémon leben überall um uns herum Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, indem sie die Pokémon, die wat, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Ja. Yeah. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Rose. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Gala präsentieren. Es ist Zeit für den Showkampf unseres Champs, der leon direkt mal wie unser letzter gegner wie es wahrscheinlich aussehen wird also läuft ja normalerweise Champions immer der letzte pokémon -Trämer. verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen der delion der unschlagbare das hättest du wohl gern ich verliere nie lura max und ja da ist die funktion die ich angesprochen habe mega so aktiviert und jetzt pokémon schwert aktiviert alles klarchen lass mal sehen bisschen lauter machen nicht so laut dass man echo im mikrofon hört aber damit ich überhaupt was höre ne Hier. Ja, meine Hosen sind voll kaputt. Der Weg ist, der wird hier einen Anfall kriegen, wenn er sowas sehen würde. Hallo, ich bin es, jemand zu Hause. na ja, wer bist du? Hey Daniel, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du hier Schaukampf von meinem großen Bruder drauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch sein glu pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Nee. Oh, was machst du denn hier hopp ist heute nicht der große tag genau heute ist es weit ich wollte nur noch mal schnell daniel abholen das match kann er sich ja später noch ansehen ich nehme sowieso alle kämpfe von meinem bruder auf also komm lass uns gehen ach ja und denke an deinen beutel wir stommen bestimmt ein Mitbringensel ab <lacht> ich warte auf dich also so was von meinem rivale pass auf alles klar Schön, man sieht auf diesen Fernseher gerne ihre Comedy-Serien an. Ich auch ein umgebauter Kabine Jetzt selbst im diesem Winter. Okay, ich werde nicht alles werde natürlich nicht als hier nachgucken, aber man kann ja nicht wissen. Vielleicht sind ja mal Sachen irgendwie versteckt oder so. Ne? Zeit trifft nur Pokémon und nicht nur über Pokémon über nichts anderes. So, warte mal ihr schon mal. Ich kann schon mal speichern. Ich kann Einstellungen vornehmen. Das würde ich gerne mal machen textgeschwindigkeit animation nicht wechsel um das spiel ein bisschen schwieriger zu machen Teambox, box transfer keine ahnung anschneiden spitznamen anfrage bewegungssteuerung vertikale kann automatisch speichern natürlich gern ausschalten weil man weiß ja nie, ob irgendwas bei der dings hier bei der aufnahme oder so schief läuft und so die einhändige steuerung nein Anscheinend, weder, ob dann linken Spitznamen der, Link der Pokémon angezeigt werden, Video Sequenzen, Video Sequenzen abschalten. So, wie sieht in die Galare aus? Hey, da schon wieder ein Rot haben als Pokédex Smartphone, was auch immer. Okay, cool. Sehr geradlinige Karte, finde ich. So, und ich Natürlich schon mal das hier irgendwie, obwohl wir haben jetzt noch nichts zu tun. Vielleicht später, keine Ahnung. Ich höre irgendwie so immer, wenn ich irgendwie so Videos auf YouTube oder so sehe, irgendwie das soll irgendwie das schlechteste Pokémon-Spiel aller Zeiten sein. Und ja, was ich ein bisschen unfair finde, weil das Spiel ist noch nicht mal draußen und Leute sind schon seit Monaten irgendwie sich am Beschweren, ob irgendwie das Spiel voll kacke ist, was ich irgendwie sehr unfair finde. Und ja, ist das hier nicht mein Zimmer. Mein Zimmer ist, nee, das sieht aus wie oh, ein Pikachu, geil und neboli ich. So, ich habe den alten Beutel deines Papas? Ich habe ein Papa. Oh ja. Ich hoffe, man kann sich andere Klamotten irgendwann holen. Ich glaube, das war sogar möglich, oder? Öffne das Habe ich schon alles nachgeguckt, danke ja ich wie gesagt alle leute beschweren sich über das spiel bevor es irgendwie schon draußen ist schon monate vorher und hey eine switch und äh, ja weiß ich finde ich ziemlich dämlich also warte wenigstens bis das spiel erstmal draußen ist bevor irgendwie sagt das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht und ja ich bin da ziemlich neutral ich erwarte jetzt nicht hier irgendwie das das beste spiel aller zeiten und ja ist auch Pokémon ist auch jetzt nicht meine absolute Lieblingsserie ich mag Pokémon aber ich habe mindestens weil ich fünf sechs andere Spielserien die ich wahrscheinlich lieber mag als dieses Spiel also ja wenn es gut ist ist gut wenn es nicht so gut ist ich stelle mir nicht vor dass es so absolut schrecklich ist wie jeder irgendwie sagt also ja jedenfalls weiter äh, wenn ich im Wald geht ja ich gehe sowas von in den Wald das kannst du mal sowas von glauben kann ich äh, nee da gehe ich alles klar, geh zu Hopp, der draußen auf dich wartet. Okay, ich, das Erste, was ich mache, es mir eine anständige Hose zu kaufen, wenn dann überhaupt möglich ist. Ja, ich komme ja schon, Mann. Oh, Knuspi. Ja, wir sind wieder irgendwie Sohn von irgendwie Pokémon, Züchterin, trainerin oder so, war da glaube ich ein x Und Y hat Oh, wow, was ist das denn für ein Beutel? Ein größeren hast du nicht gefunden. Was aber hey, hey. mein Bruder, uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Hey, schau mal, ein Wolli, was machst du denn da? Was macht es denn da? Erstmal schön den Zaunen, der hat ja noch nichts getan. Er fängt da hinten der Schlummerwald wald an mit dem pokémon dort ist nicht zu spaßen wo oli es ist eine sehr blöde frage ist ja klar das neues pokémon ich glaube da ist irgendwie jeder irgendwie durchgeredet hat irgendwie veröffentlicht wurde oder so. ich überlege ganz ist ein neues pokémon bin ich so schlecht pokémon hoffentlich hast du es begriffen aber jetzt aber jetzt zu uns dann gut zum glück ist auch meine Aufnahme immer eine Verzögerung? Lass uns ein Wettrennen machen. Jetzt, jetzt bei mir zu Hause ankommen ist ein lahmes Viscora den großen Beutel auf den Rücken. Hast du keine Chance gegen mich? <lacht> das Ding rollt einfach hinterher. Ja, wahrscheinlich so viel Zeit wie möglich. Ja, guck mal, der ist schon weg. Ich habe keine Chance gegen den. Hi. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Hey, das ist so wie ein Rot und Blau. Man kann jetzt mit anderen Leuten kämpfen, aus Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Gibt es nicht irgendwie jedes Mal irgendwie so einen Typen, der sagt, oh, die Technologie ist so awesome? Uh, Daniel, hopp, wartet auf dich. Entschuldigung, hopp. Schau doch erstmal bei ihm zu Hause vorbei, bevor du in die Stadt gehst. Okay, ich kann die ganze Stadt von hier aus schon, schon mal sehen. Also ist richtig gut gemacht, finde ich. So. Ja. also ein sehr kleiner Pokémon. Ring, Kampf, Kampffeld. Das ist klar. Ja, ist sehr englische Vibes hier alles. Ich meine, es soll spezifisch irgendwie an London irgendwie angelehnt sein. Ich meine, ja, ne. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. und Daniel ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal, wo ist Delion? Dein Bruder ist noch nicht da. Wie du siehst, du und dein Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute im Bahnhof von Brassbury ankommen. Ah, dann gehe ich mal besser ihn abholen. Der Leon hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Ja, das kenne ich. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger. Hopp! Du mein meinen Bruder immer noch nicht kennengelernt. Stimmt's, Daniel? Das müssen wir unbedingt einladen. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Ja, ich habe so ein Gefühl, dass wieder so ein hyperaktiver Typ wie der aus diamant und perl hi da ist er doch ich wollte schon sagen also kriegen wir vom champ jetzt okay ich dachte jetzt ist er jetzt der professor ist der champ also ist er der kriegen wir vom champ jetzt irgendwie pokémon hi für hopp ist was für hopp ist ein großer Bruder, so etwas wie ein super alt krass Okay bist du dir ist so beschäftigt dass er nur noch selten nach hause kommt trotzdem sollte sein zimmer für den fall der fälle immer schön sauber und aufgeräumt sein kurz meiner die käppes an es ist hier schön irgendwie gewicht am stemmen war schon mal und ging Hat irgendwie den seine pokémon oder was Spoilert mich doch nicht hier da irgendwie nicht aus wie ein Rucksack, weil sie aus jetzt irgendwie so eine Kiste vom Borderlands genommen und mir die am Rücken geschnallt Übrigens, Fremdwerbung für mein borderlands Let's Play mit dem Vegas. Hopps zu Hause. Okay, als starter dann los, aber pass auf dass du mein äh, mit dem hohen Gras nicht zu nahe kommst. Okay, du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon rum. Ich habe zum Glück meinen Volley, falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg vom Gras. Okay, das ist so also was von meinem Rivale. Ich hoffe wirklich, der folgt mir jetzt nicht um die ganze Region, nee. so wie die letzten anderen bei in anderen Spielen. Da ist ein Pokéball, den will ich haben. Wenn du kein Pokémon mehr ist ja, okay, ist gut. Und da liegt ein Pokéball. Hey. Gehen mir mal Buddha abholen. Der Bahnhof ist gleich da vorne mich irgendwie alle leute irgendwie angrenzen wenn ich mich den näher ja, guck mal. Ding. Oh gott ja. Was ist müssen da los so hier kann ich aber niemand auf wenn du keine pokémon okay ich dachte verdammt von mir sieht er mich nicht ich will auch unbedingt sterben an westbury oh, da in ich schon gluck das ist bestimmt dieser delion Lass noch so also ein paar Jojo-Schriftzüge da drüber packen, dann ist das komplett. Hallo, Brustboy, euer Champ Delon ist wieder hier. Was war ein Empfang! Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, er ist es wirklich. Delon ist hier. Du und dein Glor gesagt einfach unschlagbar Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf auswahlt um meinen Titel streitig zu machen. Na klar, ist doch ehrensache. Du bist schließlich ein Vorbild. Wir sind plötzlich am trainieren. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainergalas Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Oh, das ist ja voll winzig, das Ding sehe ich gerade. Hey Bruder, Herz, ah, hopp, Wenn das mich mal mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich ansehen, mann bist du groß geworden. Das sind gute drei Zentimeter mehr. Gut geraten, dein Blick entgeht wirklich nichts, aber das wundert sich ja kein. wegen gehört dieses leuchtende Paar Augen? Halt, sagt nichts. Hopp hat mir schon alle an von erzählt. Du musst Daniel sein. Ich bin der Leon, der am Champ und somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Fans nennen mich deshalb auch Delion, den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht. Ihr zwei jetzt machen wir erstmal ein Bettrennen bis zu unserem Haus. Hopp und sein Bettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen rival hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen sein potenzial voll auszureizen ja ne, gut kann ich jetzt ein pokémon haben so freunde ich muss weiter bis zum nächsten mal wenn es wieder heiß jetzt champ time Alter, der alles mit Dinger haben der macht für alles irgendwie werbung aus ja, wie irgendwie weil ich beim fußball irgendwie so ein werbe und der für alles in gala auf einmal werbung macht jetzt spannen wir uns sich länger auf die folter wurde jetzt wo ist das versprochene geschenk oder hast du, was, du hast etwas vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann meines Worts. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, wie keiner vorher war, braucht ihr auch die Allerbesten Pokémon. Ich will das hier stark werden, deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Aha. Katzen. Los, meine Kleinen, zeigt den beiden was in euch steckt. Das waren's, Pokémon. Schimpf. Das zwei Pokémon Hoplo. Das Wasser so Pokémon Memeon hopplo Und ja, ich weiß schon, für welches ich mich entscheide wollte mir ehrlich gesagt die Entwicklung von denen ansehen, aber da habe ich mir doch gedacht, nee, lass mal. Ich gehe einfach zu meiner Wahl zurück, dich ich im getroffen habe. Genug gespielt, kommt bitte mal wieder her. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Ich zuerst, ich zuerst. Alles gleiche du zuerst, ich habe schon meinen volley Ah, oh, okay. Also bitte gar keins. Wie nee, du zuerst. Nee, sagt er sagt zuerst, also. Ein muss ist, das gerade. irgendwann mal rebel okay. ein richtig starker Ja, mach ich. Was haben wir hier? Chimpep vom Typ Pflanze strahlt die innere Ruhe des Waldes aus. Scherz euch für das pflanz Schimpf. Lasst also, dir Zeit. Aber vergiss nicht, es gibt hier um die Wahl eine deines treuen Partners, Hoplo ist ein Pokémon vom Typ Feuer in ihm, brennt die Flamme der Begeisterung und des ewigen Hasses. Das hast der Zeit, wirst du noch mal das Wasser Pokémon Memmion ist sanftmütig wie ein leises plätschendes Bächlein und sehr anpassungsfähig. Vielleicht wird Wasser Pokémon. Nee. Gut, ähm, ja ich habe mich von anfang an schon beim bestimmtes entschieden und ich bleibe auch bei der wahl auch das ist dass ich vielleicht gefahr irgendwie laufe zu wissen in was für ein zwei es sich entwickelt aber was soll hier boom natürlich ich nehme so, das ist alles groß und klein geschrieben und ja boom. willkommen in mein team Du hast dich für Hoplo entschieden, möchte den Hoplo einen Spitznamen geben. So da oben steht männlich. Okay, muss ähm, mich auch erstmal wirklich fünf Minuten irgendwie hinsetzen und irgendwie gucken, was für einen Namen gebe ich dem Ding eigentlich. <lacht> habe ich irgendwie noch gar keine. Ich wusste ja noch nicht mal, wie er halt irgendwie auf Deutsch heißt. Also, ja, ich bin dann spontan irgendwie auf diesen Namen gekommen. Egne, das ist Latein und bedeutet Feuer. Naja, eigentlich bedeutet. Ignis, Feuer aber Igni, weil warum nicht? Also ja, mein Hoplo, Igni, willkommen im Team. Igni wurde in dein Team aufgenommen. Voll kreativer Name, ne? Cool. Ah, du hast ja also Hoplo ausgesucht, gute Wahl. Dann scheide ich mich für Chimpe. Du bist aber sofort mein Partner. Hat, was? Das ist Schwäche, Nachteil gegen mich. Wir werden es beim training so richtig rein okay ich will nämlich der nächste champ werden okay mein Champ nimmt irgendwie typen nachteil habe ich mir schon gedacht top okay dann muss ich irgendwann noch mal ein rivalen geben der dann irgendwann das wasser pokémon nimmt ne? deshalb habe ich nicht nur dir sondern auch daher ein pokémon geschenkt so könnt ihr miteinander wetteifern das ist die beste methode um stärker zu werden wer weiß vielleicht schafft ihr es ja irgendwann so gut wie ich zu werden ja ja niemand will dich du kommst mit mir kleines pokémon dunkler werden hoffentlich gut freunde ist es ist strikt und stark aber es hat ein gutes herz okay ich habe so hat gefühl ich muss irgendwann gegen den und die weiterentwickelte version von dem teil kämpfen soll ich jetzt aber erstmal gegessen für unsere pokémon ist natürlich auch gesorgt für eure pokémon okay schön oh, ich habe es hat mich schön damit kannst du jemand die augen ausstechen oh, wir sind über aktiven typen am nächsten tag gibst du hopp du bist gestern bestimmt bis in die pumpen wach geblieben mit deinen neuen pokémon zu spielen stimmt ich werde ihr kommt schon richtig gut miteinander aus und ob oder herz Daniel und Hopplo haben sich auch schon angefreundet, das heißt, ich nie sehr schön. Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Waltet immer den Glauben aneinander, geht nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. oder werdet ihr irgendwann zu meinen würdigen Rivalen. Hallo, was schaust du so? Was schaust du ihnen denn dabei an? Wenn ihr jemand ein Rival wärst, dann ja wohl ich, dass er sich nicht auf mir setzt. Heute sind Daniel und ich Rivalen im Kampf darum, wer den rival sein darf. Jetzt sind wir waschechte Trainer? Aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon Trainer und mit ihnen wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen kämpfen bestreiten. So, Moment mal, ob ihr es verdient, von euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Was daraus will, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht es aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon Kampf deines Lebens? Ja, glaubt ein neue Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut und um sie irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür äh, dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen so machen kämpfe auch gleich viel mehr spaß da ja, kommt ja genau ich glaube wir sollten ein bisschen weiter auseinander gehen seit ihr andere pokémon bei den Kampf? Nein, wir sind zu nahe aneinander dann lasst es mal krachen ich habe jeden einzelnen kampf eines bruders gesehen ich kenne alle zeitschriften und bücher die er in seinem zimmer hat in und auswendig Mir macht keiner was vor ich weiß genau wie man einen pokémon kampf gewinnt dann kommen zeig mal. da geh bitte ein paar schritte zurück okay du bist ein bisschen zu nah der schmeißt vielleicht den Ball einfach ins Gesicht. Ey. pokémon guck mal drin, hopf voller dich und setzen einen ein. Der hat ja schon eins. Ey, Warte mal, der hat doch jetzt zwei. Pok der hat zwei Pokémon sehe ich gerade da oben rechts. Wie auf den A Auch in den Pokémon kam, ich habe schon zwei Pokémon. Ja du, cheater du. Okay, so nur mal so zu checken. Hab ich tränke, ich habe drei Tränke. Cool. Ähm, kann ich irgendwie nachgucken? Hat mein ding für äh, ein äh, sanft da ich weiß nicht was sanft ist ähm, ich sehe auch nicht richtig schnell also für eine fähigkeit großmann ja okay ich weiß nicht was sanft ist aber sind neutral. Normalerweise sind sie Zahlen irgendwie rot und blau, damit man irgendwie sehen kann, was besser ist und was schlechter. Aber ich glaube nicht, dass dann neutral ist. Also ja. Gut, Volley. Du siehst mir aus, als wäre du ja. Ich habe keine Feuertackle. Igni, setz Tackle ein. Vor treten ins Gesicht. Okay, gut. So, ich werde auf jeden Fall ein paar Tränke benutzen müssen. Und so überlebe ich das hier nicht, Mann. Komm mal her und weg bitte. Falschpunkt erhalten. Bonk. Cool. Angriff. Ja, ist. Auf Angriff und Initiative. Glut. Oh, jetzt bist du dran. Nicht nee, schlecht. Ich habe noch ein Ast im Ärmel. Ist ich wirklich ein as wenn ich schon weiß, was das ist. Also, ja. Ähm, ja, Ah, mein Pokémon hat jetzt Erfahrung. Damit hast du nicht gerechnet, ne? ich habe schon Bescheid über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen? Ja, natürlich. Hast du gedacht? Oha. Ob ich mir einen Stock zu kratzen gegeben hat überhaupt? Blut. verbrannt Und wächst das Ding. Angst unterhalten. Ich erreicht Level 7 und haupt wurde besiegt. Ich habe zwei Pokémon dabei und trotzdem verloren. Du und Hoploser echt krass. Ja, das ja Ich habe jedes Buch und jeden Kampf meines Bruders gesehen. Oh. Oh, du bist unglaublich gut. Ich weiß, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Das war ein packender Kampf. meiner hätte ich nur rausgelassen und selbst mitkämpfen. Ich bin mir auf den Arm Er <lacht> uns umgebracht er hat euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich mir sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. du hast echt Talent, Daniel. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Kämpft gegen mich. <lacht> ja. Ich will, dass du Hops Rival wirst, damit ihr aneinander wachst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, so wurde Als bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Puh, du machst wirklich keine halben Sachen wird also an der Arena Challenge teilnehmen, dem größten turnier -Galas. Wenn das so ist, dann sollte ich euch zuallererst mehr wissen, wo Pokémon aneignen. Vor allem du da, ich schlage vor, ihr besorgt euch ein Pokédex. Wieso vor allem ich? Ich habe gewonnen. Willst du mich an? ein Pokédex, wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eures Pokémon zu verstehen. So wie ihr sehen, ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinem Pokémon gefüllt. Versteht ihr? Versteht ihr das? Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Mit gleichen Pokémon vorbei, um ein Pokédex abzugreifen. Daniel ich mag deinen Inquisitions. Hopp, okay. Ich sage dem Professor Bescheid, dass er kommt. Mein Traum ist es der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit links vervollständigt. Man wird sich nicht, man wird sich noch lange von meinen Taten ersehen. Ja, die Legende von Hopp beginnt hier. Soll auch deine Mutter Bescheid sagen, dass wir uns ein Pokédex holen gehen. Ja okay aber erstmal speichere ich weil wir haben jetzt schon wieder 32 Minuten das ist doch viel zu lang Mann und ja äh, Beutel noch jetzt habe ich ich habe die Tränke jetzt erst bekommen nee, da ist irgendwas äh, Abenteuerfibel und Angel oh ich habe eine Angel cool alles klar dann würde ich sagen ich beende Partie hier und ja ich hoffe euch gefällt dieses Projekt und hinterlasst doch bitte ein Like ein Abo oder einen Kommentar das würde den Kanal sehr weiterhelfen und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.